Uh, Still Noah, äh, das Projekt habe ich irgendwann einmal erfunden, weil mir die Geschichte von Noah so fasziniert. Ich weiß nicht, ob die wer die kennt, aber die Geschichte vielleicht, so große Flut und so, Welt unter Wasser und so, so wie eine große Waschmaschine. Ja? Alles wird gewaschen, alles wird sauber irgendwie. Ähm, und äh, das Feberwolle. Anschließend neue Welt, sauber. Neuer Beginn. Ähm, äh, wahrscheinlich werdet ihr kennen, euch richtig, äh, wenn wenn euch richtig unfair behandelt, werdet irgendwo im Beruf oder sonst wo, dass man richtig sagt, ah, dir zeige es. Und ähm, das Gefühl habe ich auch manchmal. Ah, dir zeig es, ich Gerechtigkeit. Und besonders, wenn ich zum Beispiel mein Handy anschaue oder sonst irgendwelche elektronischen Geräte, äh, komme ich drauf, dass da so viele dunkle Sachen in dieser Welt sind, dass ich mein Handy benutze, da gibt es andere, die dafür arbeiten, irgendwelche Minen und schlechter zahlt werden. Ja, das schreit einfach noch am Waschgang. Fieberwolle. Und ähm, das hat mich sozusagen auch inspiriert, dunkle Songs zu schreiben über die dunklen Seiten dieser Welt. Wow. Ja. Say you just rise and fall This world goes crazy, I still chase the wind. Dankeschön. Ein heftiges Thema eigentlich irgendwie, so dieses, dieses Konsumverhalten unsererseits.